Bist du bescheuert, oder was? Hä? Meine Geschmackschmerzen soll die äh, Luft entfalten. Hä? Herzlich willkommen zurück am Montag mit einem neuen The Game. Und zwar spielen wir heute The Kiss. The Taste spielen wir heute, natürlich. Ich war ganz abgelenkt von ja. dir. Es war so schön. Er freut sich. Wir haben unsere unfassbar heiße, attraktive Assistentin beauftragt, etwas für uns zu tun. Und äh, weil Andi mit ihr geschlafen hat, kann er, glaube ich, die Geschichte besser erzählen. Ähm, ja, die gute Dame hat uns äh, schöne äh, Gerichte gekocht und dann in den Mixer rein... Also, heute bin ich ein bisschen die Beatbox-Maschine, merke ich gerade. <lacht> ähm, und hat uns unfassbar leckere Gerichte gekocht, ähm, die in den... Du wiederholst dich. Ich wiederhole mich, merke ich gerade schon, ja. Sie hat uns leckere Gerichte gekocht, eine Vorspeise, zwei Hauptgerichte und eine Nachspeise. Wir versuchen zu erraten, was da drin ist. Das Ergebnis steht in unseren tollen Umschlägen und mal sehen, wer <lacht> direkt dran ist oder nur näher dran ist. Was Glaubst du, wann gibt es die Punkte? Glaubst du, wir werden eine hundertprozentige Landung hinlegen? Ich ja, ich bin ja so gut am Schmecken. Dann fangen wir direkt mal an mit Runde 1. Eine kurze Frage. Ja? Auch wenn es hier nicht darum geht, wer anfängt, wollen wir trotzdem Schnick-Schnack-Schnuck machen, der guten alten Zeiten willen. Na gut. Schnick-Schnack-Schnuck. Ich wusste es. So, dann fangen wir mal direkt an hier mit äh, Nummer 1. Und zwar ist es eine Vorspeise. Mmh. Wir würden es euch gerne zeigen, aber wenn wir es ankippen, fällt es raus. Vielleicht zeigen wir es. Ich nehme mal. Ja, nimm mal. Das sieht... Hast du schon? Oh. Ja, das ist alleine schon von der Farbe her, kennt man es ja, ne? Ja. Aber es scheint jetzt zu schmecken. <lacht> schon ganz schön eklig, muss ich sagen. <lacht> schon ganz schön eklig. Also, ähm, ja. Okay. Oh, Auswertung am Ende? Nee, machen wir jetzt erstmal aufschreiben. Okay. Okay, was hast du denn? Was ich auch geschrieben habe? Ja. Ich habe Karotten- oder Möhrensuppe. Ja, ich habe Moorrübensuppe. Moorrübensuppe, ja. Perfekt. So, und? Machen wir jetzt... Äh... Jetzt öffnen wir das mal und gucken, ob wir denn recht haben. Möchtest du machen? Ich möchte das Erstmal denn... eine coole Speech. Ja. Und the Oscar for uh, the best Suppe goes to... <lacht> oh, maybe it's not Suppe, <lacht> We maybe. don't know. We will find out soon. It's, um... Es ist die gute alte Frühkarotte pur. Also äh, hatten wir offensichtlich recht mit der Moorrübensuppe. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Round two. Nicht öffnen. Ah, nicht öffnen, nicht öffnen. Nee, Erstmal erst erst essen öffnen. Erstmal essen. Das ist doch ganz klar. Immer essen erst. Hauptgericht jetzt, ja? Hauptgericht. Oh, es sieht aus wie Durchfall. Es sieht, es sieht wirklich aus wie aus Durchfall. Aus wie Durchfall hier. Oh, ich habe mir ein bisschen viel genommen, vielleicht. <lacht> ja, ja. Es ist Durchfall. <lacht> Warte, ist das Jungeprüfung? Also, ja, also eine Zutat, glaube ich. schmeckt richtig eklig, Alter. Schmeckt richtig eklig, ja. Also, eine Zutat, glaube ich, kommt man. Ich habe übrigens überall hingespuckt gerade. Woher weißt du, wie Kot schmeckt? Ich muss es nochmal. Also, ich weiß nicht, ob es nur eine. Es ist ja nicht ich nur eine Zutat. Auf. Was ist das? Ach, es schmeckt so widerlich, Alter. Oh, es schmeckt richtig widerlich, Leute. Wirklich. Ist es? Ich erkenne gar nichts. Wenn ihr das übrigens mal testen wollt, also Fakt ist, das ist alles Babybrei hier, ihr könnt es alles mal nachspielen, wenn ihr wollt. Ja. Scheiße. Ey, also, wir schreiben irgendwas auf. ja Viel Spaß, du darfst, du darfst den Umschlag öffnen. Achso, wir müssen erstmal sagen, was wir hatten, ne? was wir aufgeschrieben haben. Achso, was hast du? Ich habe Erbsenpüree aufgeschrieben. Ja, ich habe Kartoffelbrei und Erbsen. Okay. Rind mit Kartoffeln und Karotten. Du Rind, hast eine richtig. Rind mit Kartoffeln und Karotten, Leute. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich Kartoffeln hatte, ja. kriege ich den Punkt. Ja, würde ja? ich auch sagen, ja. Das kann ich definitiv meinen Kindern nicht geben. Die kriegen von Anfang an McDonalds. Das ist mein Kind später nicht. Zu Recht. So, es wird immer toller von den Farben her. Ich zeige es mal kurz unseren Freunden. Das ist auch Durchfall, aber von einem ungesünderen Kind. Ja. So. Ist gerochen? Ja. Das ist unangenehm. Ich habe schon jetzt eine Ahnung. Warte. Durchfall. Ah, doch. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. Ich rieche es schon. Oh, ich nehme immer zu viel. Nee, ist gut. Aber ich weiß es. perfekt. <lacht> Okay, ähm, was ist es? Also ich habe aufgeschrieben, Nudeln mit Hackfleisch oder Ravioli halt. Ich habe Nudeln mit Tomatensauce aufgeschrieben. Ja, ja. Wir werden es jetzt erfahren. Willst du noch einen Löffel? Gleich. <lacht> Spaghetti Bolognese! Ah, da bin ich aber näher dran. Nudeln mit Tomatensauce. Nudeln mit Hackfleisch. Bolognese ist ja auf jeden Fall Hackfleisch finde ich ein bisschen misches. Du hast bei Rind mit Kartoffeln und Karotten nur die Karotten gehabt und hast einen ganzen Punkt dir dafür gegeben. Ja. Okay. Okay, dann äh, habe ich für die Kartoffeln auch nur halben gekriegt. Ja, finde ich gut. Oh, das oh, sieht, aber, sieht, aber, sieht, aber, sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Ja. Oh, ich hab, habe das habe gef... ich heute morgen auch produzieren. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es könnte unentschieden ausgehen bei uns heute. Also, das sieht zumindest optisch er hat es reingehalten, aber er sieht optisch so aus, als könnte man ja, als könnte man drauf kommen. Aber Geruch, ich weiß es nicht. Dann nehmen wir nochmal mal einen großen Level von, oder? Guck mal. Mm. Alles. Mm. Echt? Ja. Mm. Muss ich nochmal kosten. Ich muss auch auch nochmal kosten. Was, alle? Oh, was hast du denn? Musso Schokolade. Ich habe Schokopudding mit Banane. Ich bin noch in The Taste Spezial gegangen. Alter. Mhm. Hast du wieder ein bisschen was dazu geschrieben, damit vielleicht richtig vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja irgendwas richtig. <lacht> Guten Abend, Bilchband. Kakaobanane! <lacht> <lacht> der, Sieger, ah, der, Sieger, <lacht> der Sieger, der Sieger, wir lachen alle aus. Der Sieger, der Sieger, wir lachen aus. Ja, du verdammtes Genie. <lacht> Da hat er gewonnen. Schön, da freue ich mich, dass ich gewonnen habe. Wenn man das übrigens so ähm, summa summarum addiert, habe ich die letzten drei Spiele gewonnen. Der Geschmack ist bitter bei mir. Ich <lacht> ja, ich habe halt meine Geschmacksnerven entfaltet. Vielleicht mache ich das das nächste Mal. Aber weißt du, was ich auf jeden Fall mache? Wenn mir das Video gefallen hat, dann gebe ich dem Video <lacht> ein Like und abonniere den Kanal. Und was ich dann auch noch mache, ist die Glocke aktivieren. Aber vor allem äh, teile ich das Video auch mit meinen Freunden, weil vielleicht gefällt es denen. Und dann teilen die es mit ihren Freunden, dann gefällt es denen. Und dann können noch mehr Leute unseren tollen Kanal hier entdecken. Vielen Dank. Sharing is caring. Shared und cared doch mal unsere Patreon-Seite. Auch in diesem Zusammenhang dickes fettes Dankeschön an Sonja, an Becky und an Steffi. So Freunde des guten Geschmacks, wir verabschieden uns mit einem Lächeln und den wundervollen Worten von Andreas Wolter. Better luck next time. Shine on.